Servus, Mosche. Oh, ihr Leute, heute ist ein furchtbar schwerer Montag für mich. Ich war auf dem Museumsuferfest, auf dem Feuerwerk gestern. Kele, deswegen bin ich auch noch nicht wirklich da. Naja, und da sind schon ein paar Tröbelchen geflossen. Oha, der Montag passt mir gar nicht so neu. Und war der Aroma dort, das ging ja am Freitag schon los. Und es ist immer sehr schön, das Museumsuferfest. Das nächste Mal nehme ich meinen Montag frei, das schwöre ich euch. Ich kann heute gar nicht so richtig babbeln. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe schon einige Kaffee, schon ganz krank, glaube ich. Aber es hilft, alles nicht. ich werd nicht fitter. Irgendwie nicht so wirklich. Ich muss mich heute ein bisschen zusammenreißen, gell? Und ich hoffe, dass es euch besser geht. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Ich lege mich jetzt nochmal hin und eine gute Woche. Und hier wieder ein kleiner, ein kleiner Witz. Heute mal ein ganz kleiner, rief der Gast. Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt ein Frosch. Du Obersecht, das ist Rosenkohl, sechte Gast, was für ein Scheiß, Name für ein Frosch. Also, passt auf auf euch, wir sehen uns nächsten Montag wieder, macht's gut, tschö.